Uh, hallo liebe Zuseher und Zuschauer von mir und von Maxi. Um, hallo. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Minecraft Islands. Hallo. <lacht> Heute ähm, baue ich an, an unserer... An unserer... Z <lacht> an unserer Zombie -Falle. Und Maxi kümmert sich vielleicht um ein bisschen Essen oder irgend sowas. Ein sowas. ja. Ein Wir sowas. hatten gerade noch mal ein Fail. Ja, also ich zumindest. Äh. Das mit diesem roten äh, bildschirm aber das habe ich jetzt gefixt und wisst ihr wie ich habe mir einfach die version 1.8 installiert mhm. <lacht> 187 ist für ein anus das könnt ihr euch sparen leute das sage ich euch gleich ja dann kümmern wir uns mal um ein bisschen andere anus menschen ich habe jetzt Erst auch einen schnicken shader mit Land ich habe keinen schnicken shader ich habe irgendwie gar nichts aber die performance ist jetzt nicht mehr so 60 fps Böse, böse, böse. Nur noch 40 FPS. Ich muss jetzt, ich muss meinen ganzen Müll jetzt mal äh, storen, sonst so. wird es nichts. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Oh, der ist so schön, der Schädel. Hm. So, ach, ein so. bisschen. Das hier kann ich ja gleich schmelzen. Das Was kann ich schmelzen. Das kann ich alles schmölzen. Kohle haben wir, glaube ich. Wo oh, haben wir Kohle? Die kann ich gleich verteilen hier die. Cool, cool, cool, cool. auf die. Cool. Auf die Öfen. Ja, Lecker ja, so ist das denn damit. Was? Lecker schmecker Na Naja. Me gusta follar. Was? <lacht> so. Naja. Tue ich jetzt einfach mal alles hier rein. Ach, und dann kümmere ich mich mal drüber äh, darum dass wir hier einen gescheiten ein gescheites Zauntor bekommen viel besser so. ach bei der, bei der mit... Schauffarm ach so genau weil sonst ist das richtig ja genau eine Anus mäßige Angelegenheit <lacht> das Wort gefällt dir oder ja Anus. <lacht> so, dann baue ich mal kurz so ein Scheiße. Ach, da brauche ich Sticks dafür, ja, genau. Sticks. Sticks, Sticks. Jawohl, ein Birkenholz, whatever. Was machst du hier? Ach, du machst eine monster Spawning falle dings Ja. Yes. Das ist nice. Da schauen wir jetzt aber dem kleinen Fensterkiller nicht dabei zu. Nein. <lacht> Wir, meine Freunde, ich hoffe, dass die Aufnahme bei mir gestartet hat, aber egal. Scheinlich wir, nicht. meine Freunde, kümmern uns darum. Ach, wir haben Hühnchen. Hühnchen. How the fuck? Egal, wir haben Hühnchen. Das ist egal. Äh, ist leibend. Und diese also <lacht> Hühnchen können wir jetzt. Die hoffen, Hühnchen haben wir von den, also ich den Franzosen. Jetzt nur ein bekommen. Hühnchen. Ich hoffe, jetzt aus diesem Ei kommt ein Hühnchen raus. Nein, natürlich nicht. Ach, schlecht. Das war so klar. Dann brauche ich irgendwo anders hier ein Hühnchen. Naja, egal. Gut, Weizen, ihr alten äh, Menschen. Na, Menschen sind es ja nicht, es sind ja Tiere. Ne? Aber es sind asexuelle Tiere normalerweise. Hm. <lacht> Alter, unsere... Depperte Weizenform. Weizenfarm, Da geht nichts weiter da. den Weizenfarm. <lacht> äh, haben, wir nicht, haben wir nicht mal so eine alte Insel gehabt, wo wir so eine andere Farm betrieben ja, haben? Ja, aber ich glaube, die haben wir zerstört. Ähm, ich ich glaube, glaub, wir sind die Idioten. Ja. Da könntest du vielleicht... Das vielleicht haben. ist aber mega schlecht, wenn wir die Farm zerstört haben. Ja, du kannst ja mal nachsehen. Don't know. Ich kann ja mal nachsehen. Ja, Leute, wir gehen jetzt... Wir gehen jetzt. Da ist ein Hühnchen. Halleluja. Hühnchen. Hühnchen, ich rette ich dich aus dem Meer. Julian. Aber dafür musst du mir gehorchen. Du musst mich hier rauf. Alter, wieso gehst du hier nicht rauf? Ich hasse dich, Hühnchen. Hühnchen. Bitte, bitte. Bitte, Hühnchen, bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Aber es hat ein Ei gelegt. Und ich hoffe, dieses Ei wird mir jetzt ein zweites Hühnchen bringen. Ich muss es gerade mal versuchen, Leute lecker schmeckt ja, okay. jetzt machen wir mal Hühnchen, Eier, weitwurf oh. und natürlich nicht warum denn auch ach du Schande Stein. irgendwie muss ich dieses Hühnchen jetzt dazu bringen ach da ist eine, da ist eh noch eine Werkbank oh, Nein. verdammt egal so wo ist es denn Hühnchen Jetzt ist es weg, oder was? Ach, ach komm. Schlecht. Ach komm jetzt. Alter, da, da kriegst jetzt du es dafür. Aufs Maul. Unser Maul. Junge, ach hier ist es. Hier ist das Hühnchen. Oh, jetzt wollte ich es gerade töten, aber das wäre nicht so cool gewesen. So, dann setzen wir hier mal eben eine Treppe. Dann können wir das Hühnchen nämlich rauf befördern. Nein, bist du behindert? Bist du behindert? Ja, jetzt geht es natürlich selber. Und es geht wieder runter. Und es geht. Nein, du gehst so nicht runter, bitte. Ich kann mir leider keine Leine machen. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich nicht das andere Hühnchen... Aber nein, nein, nein, das machen wir nicht. Wir, wir halten unsere Tiere alle an einem Platz. Das ist das Beste. Oder was sagst du da dazu? Ja, ich stimme dir einfach zu. Ich habe uns jetzt eine XP-Farm gebaut. Nice. Nice. Ich versuch das Huhn jetzt gerade mal mit gezielten Tritten ähm, in Richtung der Fa oder der, ja, der Farm, des Geheges zu buxieren, Weh, weh, du dreckst mich, weh, ich bring dich um. Alter. Geh weg. Geh weiter, los. Geh weiter. Geh weiter, jetzt da, jetzt aus. Ja, genau, so ist es, Leute. Ja, lauf, lauf. Genau, aber jetzt, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, ja, ja, genau. Genau, so ist es gut, so ist es wundervoll. Und jetzt bleib stehen, bleib stehen. Ja. Genau. Äh, haben so. wir Lava? Äh, ich, nein, du blödes Wichshuhn. Jetzt. Halt. Jetzt halt. Jetzt kommt, jetzt nein, nicht, nicht, nein, nein, nein, <lacht> nein, nein, <Gott>! nein, <lacht> nein, es geht nein, es geht nein, da ist ein Creeper, da ist ein scheiß Creeper. Fuck, fuck, fuck, fuck, nicht das Huhn, bitte nicht. Spreng mich, aber nicht das Huhn. <lacht> geh weg. <lacht> geh weg, geh weg, geh einfach, ja, geh einfach sterben, Creeper. So, wir werden jetzt dieses Huhn da reinboxen. Ich werde es tun, ich werde es tun. Ich werde es zerstören. Ich werde das jetzt einfach <lacht> über die Treppe hier machen, damit ich hier das kein... Nein, haben. du blödes Misthuhn! <lacht> ah, Entschuldigung, Leute, aber... Du kannst Hühner locken mit, mit Samen. Ich hab keinen scheiß Samen. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ich, ich kann da ich kann da wenig ah, einen bringen. Du bist ich, bist du Wo bist behindert. du denn? Wo bist du denn? Where are you? Just watch me bitch and go there. Da hinten. Da, nimm nimm, Samen. Hinter dir. Behind you. Na warte, ich hab's gleich. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ja! Ich <lacht> hab's. Nein! Nein! Nein! Nein! Entschuldigung. <lacht> ja, jetzt. Na das blöde Viech bloß mir aus. Schau mal. Und dann ist nimm ist blöd, den Samen. Ich wirf mal mir ein paar Samen drüber. Ich hab da einen Samen, gegeben. Ich hab keinen Du oh, hast oh, einen Samen. Ich hab einen Samen. Hey yo! Jetzt geht's von einen. Samen. Am Arsch. Alter! Okay. okay. Wo okay. ist denn Satil? Also. Das Deal ist vorne da, alter das, das, das äh. Das Gatter. Scrollen heute. Score. Ah, Wie viel äh, haben? Wir wo ist das zweite? Ah hier ist hier. es. Okay, passt. Hast du noch ein Samen für mich? Samen. Samen. Danke. Samen. <lacht> er spritzt mit seinem. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> okay, jetzt warte mal. Wo ist das zweite Huhn? Da bist du. Jetzt geh mal mit hier. Komm her. Und jetzt schau mal. Jetzt, jetzt kriegst, jetzt, jetzt gibt's Seamen. Mm. Mit, mit Shadow ein bisschen. Okay. Oh. Und Romant mit romantischem Shader. Ein kleines weißes Ding ist gerade aufgetaucht. Oh, ist das der Samen oder das ist Hühnchen. das das? Okay. Das ist das kleine Hühnchen, das aufgetaucht ist. Was glaubst denn du? Ach, ich kann das Viech schnell größer machen, indem ich ihm Samen gebe. Ne, genau. Ja, genau. voll geil, aber das nutzt irgendwie gar nichts. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, was ich auch gesehen habe, ich werde die Weizenform exorbitant das ausbauen. Sonst ist es auch für den Anus. Ähm, hast du noch einen Samen? Damit ich die, die bepflanzen kann. Merci. Äh, gut, dann werde ich das jetzt mal machen. Erstmal hier ein bisschen von Blumen und von Gras befreien. Wir wollen ja hier keine Grasplantage haben, wir wollen hier eine Würzenplantage haben. Die weg. Du musst doch eh deine da, da, da komische Dings bauen, die Monster die spawnen ist schon alle. fertig, die ist schon fertig. Dein Arsch ist fertig, <lacht> Ich habe das Gras extra angepflanzt, damit man es auch Alter Leute, wir machen irgendwann so ein Kugelfisch-Special da, wo wir dann Kugelfische konsumieren. <lacht> so genau, und äh, im Resource Pack macht man dann die Kugelfisch-Textur zu so einer Bierflasche oder sowas. Ja, ja, ja, das machen wir, das ist wundergeil. Ja, kein Kommentar. Mhm. Es ist wundergeil. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. ja, natürlich. Ich hab's gerade wieder mal grandios verkackt. Ich brauch ein bisschen Drake. Drake. <lacht> Drake. Ein bisschen Drake und Samen brauch ich. Drake und Samen. <lacht> jo, wahrscheinlich, oder? Jedenfalls brauche ich Dragon Samen. <lacht> Wie viel habe ich jetzt? 20 Drake? Auch genau Erde. Erde. Erdreich. Ich die auf. <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube diese Folge wird sehr. Ja, sehr, sehr mostly sorry. anticipated and highly rated by the <lacht> audience. The audience. Verdammt, Egal. Ich werde ever. jetzt diesen Drake hier feierlich platzieren. Hello, my name is Drake. Drake. Ah, Nathan Drake! Genau! <lacht> Alter Der nein. Der heißt Drake. Wow. Drake. Drake. Nathan Drake. Hey, aber Uncharted 4, ne? Kommt ja bald raus. Ja, genau. A Thief's End, glaube ich. Mhm. <lacht> das Ende des Diebes! Du kannst mir übrigens helfen, indem du hier den Drake platzierst. Drake. Ich habe keinen Drake. Die... Da hast du Drake. Ich, ich baue mhm. derweil noch ein bisschen Drake an. Äh, äh, an was, was soll ich mit Drake. dem Drake machen? Du sollst diesen Sand hier so um diese Wasserlache herum äh, durch Drake ersetzen, sodass ich den später äh, anbauen kann. Drake. Drake. Dann, dann hole Drake. ich hier noch irgendwo Drake. einen Drake. Ah, ich glaube <lacht> da hinten war, war die. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, die war da hinten, genau. Ja, okay. Ah, egal, ich hole ihn einfach von hier den Drake. <lacht> <lacht> Sorry Leute, aber. <lacht> ich mag's gerade echt nicht mehr. <lacht> Drake. <lacht> du kannst dann oh, Samen auf den Drake Pflanzen, das ist toll. Ja. Wunderprächtig Bedienungsanleitung für das Produkt Drake Drake Platzieren Sie den Samen auf dem Drake Wie schreibt man das dann? Platzieren Sie den S-E-I-M-E-N oder so Das ist so ein Simon ich Vor Wut habe ich gleich meinen Steinschaufel weggeschmissen So ich habe 38 Drake, das sollte doch reichen, oder? Drake. Sorry Leute, ich muss gerade mal. <lacht> ja, okay, weiter geht's. <lacht> ich weiß, eigentlich ist nicht lustig, aber. Äh, <lacht> doch. Irgendwie ist es doch lustig. Irgendwie, das müsst ihr doch auch zugeben. Gut, whatever. Whatever. Äh, hast du irgendwo Lava? Ja. Wo? Unter meinem Arsch, ich hab Feuer hm, unterm Arsch. Lecker! Ja. <lacht> ähm ne, ähm. Warte mal, wo habe ich denn. Ah, ich glaube ich weiß, wo du Lava findest. Jetzt kommen wir mal her hier. Gerne. Bitte. Du sollst dich nicht immer mit dem Drake beschäftigen, Auf. du sollst hierher oh, kommen. Oh nein, oh nein. Oh, jetzt. Ich habe das Fenster minimiert. Ach, derweil könnte ich doch ein bisschen weizen. Bei der Würzenform. Jetzt sind haben wir, <lacht> wir eigentlich Zuschauer aus Österreich. Ich, ich muss ja sagen, ich, ich werde <lacht> äh, weißt du das schon, weißt du das schon oder was? na, du ja, warst ja, aus Wien oder ich werde was? Ich nämlich woher weißt du das? Das hat das hat mir meine Oma verzeiht. Da ist scha also sie ist ja auch meine Oma. Ja, <lacht> ah, lol. What the jedenfalls fuck? jedenfalls werde ich nach Wien greien. Geil. Also wenn ihr wenn ihr Bock auf ein Fan treffen. Wenn wir Fan Treffen haben, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Meet and Greet mit Maxi 404. <lacht> oh Gott. Meine ganzen Fans werden da dann kommen nach Wien. Ja, mindestens. Ich bin da dann am Freitag, den 3.5. um 20.20 Uhr. 20. Komme ich da an? Den dritten Fünften. Am Hauptbahnhof Wien. Leute, also wenn ihr Bock auf ein Fan-Treffen habt. Den dritten Fünften? Was? Ja, du Schwuchtel. Na, Fr dritter, sechster. Siebter? siebter. Dritter, siebter. Oh, ja. nice. Es also, ist ja schon der siebte. Ja. Okay. So ein Drake. <lacht> okay, eine Reihe können wir noch, oder? Also, wo kann Ach, ich jetzt gut. Lever finden? Ach, das wollte ich dir ja zeigen. Genau. genau. Jetzt komm mal mit hier. So ein Drake. Ähm, hier ist das Loch. Alter, jetzt nicht hier. Ist da weh. <lacht> da den Drake nehme ich noch kurz mit. Der steht hier sowieso so unnütz in der Weltgeschichte herum. Äh, ach ja, hier ist es, genau. Okay, oh. siehst du hier diese Säule aus? Äh, Säule. Da, ja. Hier mhm. gehst du drauf und hier baust du die Säule einfach ab. Bis ganz nach unten. Ähm. Okay. Und dann müsstest du da unten ein bisschen schauen, aber da, da stößt du mit Sicherheit auf Lava, also kein Problem. Also nicht hier unten, sondern bis, bis weiter unten. Achso. Noch weiter unten. Also. Genau, geh wieder drauf und dann... Dann jettebro. Jettebro. Jettebro. Jettebrau. Ja, das müsste gehen. Bei weiteren Fragen und Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Telefonsupport unter der 0800... 88 88 <lacht> Oh, Scheiße. Naja. Ah, ja. Dann esse ich noch ein bisschen... Ach, hier? <lacht> ich habe jetzt gebratenes Gammelfleisch gelesen. Lecker. <lacht> ja, ich habe jetzt drei Gammelfleisch verschlungen. Was ist denn los eigentlich? Lecker Schmecker. So ein Drake. So ein Drake. Drake und Josh. So, das Drake werde ich jetzt anbauen wir brauchen ja mehr zeug um unsere tiere zu füttern und diese tiere dann später zu aus ihrem leben zu reißen. ach ja und mein franzose der kommt auch noch irgendwann ach und, und Zachary, der, der, der uns die Hühnerfarm gebaut hat oder was ja wir hatten nämlich damals so eine automatische Hühnerfarm im haus die irgendwie mein franzose <lacht> gebaut hat mit dem ich bevor überhaupt vor Zombiesawner Zombiesawner fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck bevor ich überhaupt nach Frankreich gekreite war gekreit war waren äh, <suss> okay. haben wir mal gezockt hier und irgendwie äh das, ihr wisst ja das ist unser, unser alter Server gewesen diese Welt mit dem Dorf und so ich kann der ja leider nicht nicht helfen das ist ein ein Drake ein Drake ist es ja aber, äh, ja, und äh, da hat oh, er uns irgendwie, irgendwie, hat er die Insel gefunden. What the fuck? Und hat uns dann hier einen, einen, einen Hühnerspawner hingebaut. Den haben oh, wir cool. aber natürlich wieder, wieder, weggebaut, weil es wäre ja praktisch Cheating. Wir wollen mich ja hier nichts vorenthalten. Genau. Wir wollen ja nichts offscreen machen. Wir wollen jeden Scheiß-Dreck hier onscreen <lacht> machen. <lacht> jeden scheiß -Dreck. Jeden Scheiß-Drake. <lacht> Scheiß-Drake? <lacht> Genau. Ja, wahrscheinlich. Ja, hier geht es sowieso nicht mehr weiter. Hier muss ich den Drake wieder abbauen. Tut mir leid, Leute. Was isst du denn gerade im Hintergrund? Eine Pizza, wie du gesagt Nudeln, hast. Nudeln. Nudeln. Ich hätte auch eine Nudel, eine ganz lang. Nein. Bitte nicht. Was erzählst das, du doch für einen ist, Drake? Das ist ein Drake, ja. Ich glaube, ich weiß schon, wie die Folge dann heißen wird. Drake. D R A G E bitte ne? Das, Nicht ist dass du dann, Drake falsch schreibst. Ist er dann Drake? Drake? Nein, Drake. D R A G E. Aber Drake. Hm. Okay, wir hatten da hinten bei dir Ebola. <lacht> Eine Person. Eine Person. Ein. Ein, Ein Person. Person. Ein Person. Ja. Ja, du lernst ja jetzt auch Schwedisch, ne? Ja, naja. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Naja. Naja. Nerval, aber du musst es schon weiter lernen. Und, ähm, du musst lernen. Und ich weiß nicht, wie man das dann konstruiert, könnt ihr Schwedisch, Leute, denn dann okay, Wahrscheinlich. Mal kurz. Ja, alle zu können äh, Sag mal da mal, du musst irgendwas tun. oder, oder, oder wie, wie, wie, wie ist es dann? Uh, du damit lernen. Du ist nämlich bin. nicht so sicher. Aber egal. Ich habe eine Schallplatte. Ja. Uh, also, eine Weizenzeit war ein bisschen. Ich, bis bis ich habe oh. 18 Weizen. Ja, nice. Da kann ich eh schon die anderen Viecher hier ein bisschen vermehren. Nein! Ah, jetzt. Vor allem, die sind weiß. Ja. <lacht> So, jetzt aber genug, das sind einfach äh, mal 1000 Creeper, 1000 und 1000 Skelette und 1000 Fuck. fuck. Mann, warum erlebst immer du diese Abenteuer? Ich mache hier nur den ja, Drake. <lacht> aber es, irgendwen muss es ja immer geben, Leute, der den Drake macht. Das, das stimmt, ist einfach ja. ein Naturgesetz. Die Drakes Arbeit. Die Drakes Arbeit. <lacht> <lacht> oh mein Gott! Oh mein Fucking Gott! Das ist awesome! Das ist so awesome! Wer hat hier Herzchen? Wer frisst hier den ganzen Drake? Ich mag das nicht. Und tschüss. Du hast dein Leben verwirkt. Du Hammel. Du Hammel, Hammelfleisch. So, ist das kleine jetzt bereit für Inzucht? Nein, es ist noch nicht gewachsen, <lacht> natürlich nicht. Ja, komm, die sind das, das ist doch die größte Inzuchtanstalt genauso ja. wie das Dorf, in dem ich wohne. <lacht> ja, <lacht> oh. das stimmt. ne Leute, ernsthaft, deswegen ich weiß auch nicht, ich habe irgendwas gegen lokale. Ich sage jetzt mal Liebschaften. Ich drücke <lacht> jetzt einfach mal ganz. Voll aus. Ich habe etwas gegen lokale Liebschaften. Weil ich denke mir immer, ich bin ja behindert, das wisst ihr ja, ne? Ich mhm. bin geistig nicht auf der Höhe in Einschmarrn, natürlich. Ja. Also, das könnt ihr jetzt, ihr könnt euch jetzt denken, was ihr wollt, aber ne. Auf alle Fälle. Voll Fälle. Denke ich mir immer, ja, so ein Drake, denke ich mir. <lacht> ähm, so ein Freak. das ist ja das ist ja das ist ja schon halb Inzucht, wenn ich da jetzt ich weiß nicht die nachbarin oder so ne mm. also ich meine nicht die nachbarin sondern uh, die Nachbarstochter oder die was, was auch immer ich keine Ahnung jetzt mal die Beispiel äh, Beispiel. <lacht> ähm, wenn ich das tun würde dann kann ich eigentlich sicher sein dass irgendwann in den letzten fünf Scheiß Generationen irgendwie irgendwo irgendwann irgendwie, irgendwo, irgendwann. Kennt ihr das von, äh, ja da hat Max Rabe mal eine, eine Verarschung gemacht von dem, von dem Lied. Ich weiß aber nicht, wo das Original, von wem das ist. Von mir. Na, von deinem Anus. So. Oder so. Ähm, das könnte sein? Ist bei dir gerade das ja, Christkind da? Oder ja, bei warum? mir ist das Christkind da, ja. Hört so, so. ja, man das ist so gut. Das, ist das gut. hört man brutal gut. Brutal. Brutal. Ja, aber was ist bei dir los? Das Christkind ist da. Es ist wein Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ah, das ist das fünfte. Es ist eine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Könnt ihr Spanisch, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare, ja, was ihr für Sprachen könnt, weil es mich interessieren komm, Englisch ist ja eigentlich Standard, ne? Äh, wer Englisch gut kann, der sollte sich dann auch mal an Schwedisch wagen, weil es geil ist. <lacht> Und es ist einfach ein, ein, ein, ein bewegender Moment, wenn man endlich die Flüche von PewDiePie versteht. versteht. Mhm. Das ist Brutal. Brutal. Ähm, kann ich jetzt schon wieder... Nee, kann ich nicht, oder? Bist du groß? Nö. Ich brauche noch ein bisschen so ein Drake, so einen Seamen. Drake, Drake, Drake, Drake. Ja, da ist ein Samen. Einmal Samen und jetzt noch der zweite Samen von da hinten. Natürlich ist... Doch, er ist da. Aber es ist nur ein Samen. Oh, du Hurensohn! Oh mein Gott, der hat mich gerade erschreckt. Uiuiui, ui, ui. der hat mich mega activated. erschreckt. So. Yes. so. Aber ich brauche einen Sämen. Mikrofon aktiviert. Mikrofon aktiviert. So, jetzt habe ich zwei Sämen. Samen. Zwei Sämen, okay, gut. Semen. Passt. Dann Zwei Samen sollten ja eigentlich genügen, um mm -hmm. diese zwei Tierchen in eine Kielchen. launische Laune zu versetzen. Nein, das ist wieder. Das Jetzt kommt sie mm. mal her, dann, Leute. Einmal, zweimal. Lecker Schmatzsaun. Sound steigen auf und ein kleines Viechlein kommt heraus. Und diese Viechlein. kleinen... Ich lass, dann, ich lass dann die Kinder miteinander, ne? Cool. In Wirklichkeit würden die dann einen dritten Arm bekommen oder so. <lacht> <und> so. <lacht> Aber cool. in Minecraft, Nein, natürlich nicht. Aber in Sims ist es auch nicht so komischerweise. Da kann, man, da kann man aber auch nicht normalerweise. Also zumindest nicht in Sims 3. Schade. Ähm, aber es gibt so ein Workaround. Ihr könnt nämlich in Sims 3 statt für modus gehen, äh, die Familie auswählen, dann äh, das Kind, wenn es erwachsen ist, wovon wir jetzt mal ausgehen, wenn ihr mit dem Kind und dem Kind äh, Kinderzeug wollt und so. <lacht> Könnt ihr jedenfalls eines von den beiden Kindern könnt ihr dann ausziehen lassen, dann drückt ihr oh, auf ausziehen. in Bibliothek... Also das ist dann praktisch in der Ablage oben, links in der Ecke. Dann drückt ihr auf in Bibliothek speichern oder irgendwie sowas. Und dann... Gehen wir mal schlafen, bitte. Tschö Tschöne und dann, Mann, ja. dann... Dann, was passiert dann? Ah ja, dann könnt ihr es wieder einziehen lassen, die Ablage praktisch. Dann habt ihr halt zwei... Äh, zwei Geschwister, aber ist ja egal. Monsters ähm, nie und dann nicht. könnt ihr das andere aus der Bibliothek in euer, in das Haus, in das Domizil eurer Familie wieder einziehen lassen. dann könnt ihr von diesem aus der Bibliothek Geschwisterlein, oder mit diesem aus der Bibliothek Geschwisterlein und dem normalen anderen Geschwisterlein könnt ihr dann könnt ihr dann Inzucht betreiben und könnt dann ähm, mega geile Resultate hervorbringen. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Äh, ja, die? äh, ja, so, äh, nur, dass du Tageslicht bekommst. Ich Tageslicht? Ich hab kein ja, Tageslicht. Leg, leg dich mal hin ins Bett und... Dann leg mich hin. Disconnect Warum legst ich. dich du nicht hin? Was bist denn du für Anna? Weil, weil hier Monster sind und dann steht da Monsters mir bei. Lol, bei mir war nett. Nicht. nicht. Ja, dein, dein Bett ist <lacht> ein Block von meinem entfernt. vielleicht dein Ernst. <lacht> <das so. lacht> okay, Mann. mach mal Disconnect. Chill mal. Ach, du bist doch so ein... Mensch. Set heavy Jetzt now. Now it works. Kisan, Das, was ich gerade geschrieben habe, das, das hat mich voll an Kisangani erinnert, aber ich weiß nicht mehr, was Kisangani ist. Es ist irgendwas aus der Geografie. Wow. Ich glaube es ist irgend so Staudamm oder irgendwie sowas Staudamm Projekt. Cool. Also wenn ihr wisst, was das was Kisangani ist, dann könnt ihr es mir in, ja, bestimmt. in die Kommentare schreiben wenn ihr so hochgebildet seid wie ich nein ich weiß es ja nicht, <lacht> eben deswegen bin ich nicht hochgebildet wenn du schon so hochgebildet bist wie weit, wie viele Blöcke fließt Lava na, du, was hast du für Probleme, ich hab keine ja, Ahnung, Ich muss ah, das jetzt wissen ich muss gar nicht nein, ich weiß es aber nicht wir schwierig. haben fünf Diamanten, das ist mega Lewand. Lewand. Ja. Ähm, ist eine längere Geschichte mit dem Lewand, Leute, also uh -huh. denkt euch nichts ich sortiere jetzt das mal ein hier. Ja, yep. sollte reichen. Uh -huh. Ah, das ist aber falsch einsortiert. falsch einsortiert. Wollt Uppala, die sagen. Uppala, Uppala, Uppala, Bevor ich ein Kopal, ein Kopal gelassen habe. <lacht> ein Kopal. Ein Kopal. Naja, whatever. <lacht> ja, morgen ist Montag, ne? Scheiße. Morgen ist Montag. Das ist nicht gut. Montag ist sucking, uh, fucking sucking und so, ne? <lacht> Was habe ich denn morgen? Ich schaue gerade mal auf meinen Stundenplan, der hier, her, hier herumsteht, in einem Rahmen eingerahmt. Ja, du bist auch mit den Abschlussprüfungen schon durch. Ja, ich habe erst nächstes Jahr Abitur, das ist relativ scheiße. Ist Jetzt warte mal. Mathe, eine Doppelstunde Mathe. Mm, toll, lecker, lecker. Über Mathe haben wir eh schon gesprochen, dass es scheiße ist, oder? Ja, ja. natürlich. Gut, dann zwei Stunden Bio, das wäre eigentlich die letzte Stunde vor der Klausur. Hm. Aber natürlich ist sie nicht da, hm. meine liebe bio -Lehrer. aber egal. Ich werde sowieso diese Klausur etwas verscheißern. Die habe ich dann am Donnerstag, den 2.7. Leute. Also drückt mir die Daumen. Wenn ihr dieses Video vor dem 2.7. schaut, drückt mir am 2.7. den Daumen. Die Daumen. Also alle beide Daumen. Oder wenn ihr drei habt, dann alle drei Daumen. Ist mir scheißegal. Ihr könnt auch euren großen C drücken. Oder whatever drücken. Ist mir egal. Aber drückt irgendwas, was mir Glück bringt. Weil äh, das wird etwas, etwas behindert. Ähm, ja. So, Ansprache beendet. Jetzt darfst du wieder mal reden. Ich rede hier so viel. Das ist unglaublich. Mir fällt nichts ein. Oh. Dann ist ja eh gut, dass ich Lober. Ja. Eben. Lober. So, den ganzen Drake tun wir jetzt mal in die Kiste. Drake, Drake, Drake, Drake, Drake, Drake, Drake, Drake, Drake, Drake, Drake Ah, du hast Laver gefunden. Drake, Drake, Drake. Das ist ja mega geil. Ja, ein Block. <lacht> okay, ich geh dann runter und tu ein bisschen die Farm erweitern. Ja, ich brauch noch zwei Laver. Ach, die sind jetzt schon wieder gewachsen, die alten Inzuchtler. <lacht> Alter, was ist denn los? Ich brauche Sämen, fällt mir gerade ein. Mhm. Und zwar viele Sämen. Ich muss hier dieses, oh nee, oder? Ich muss hier das noch fertig machen, das... Oh, da sind gerade zwei Sämen über... Überschuss rausgekommen. <lacht> <lacht> na, na, na, bitte. Weh, na. Überschuss. Was der denkt, was dieser Typ denkt. So ein Typ gibt doch gar nicht. doch, weil Roller. <lacht> Ach du Schande. Naja, egal. So, den Samen pflanzen wir mal hier ein. Sehen gehen wir hier noch kurz drüber. Rasieren wir noch mal drüber hier. Jo. Genau. Jo. So ist es. Wie viel gottverdammtes Zuckerrohr braucht der Mensch ohne Witz? Das ist doch nicht. Es ist pas faisable. Es ist pas Es ist pas Es ist pas Kannst du bitte wieder aufhören und einmal mal was Gescheites labern hier? Wir sind hier in einem sehr kulturell anspruchsvollen Let's Play. Kulturell anspruchsvoll, ja. Ist er nicht so, als ob dieses Let's Play ein Drake wäre? Ich glaube, wir sollten die Folge mal beenden. Hier bitte. bitte oh, stimmt. schon 30 Minuten lang oder so. Stimmt, 31. Oh, fuck. Egal. Egal. Let's, Leute, dann äh, in der nächsten Folge machen wir wieder ein bisschen dann Drake. Mhm. Macht's gut. Bis dahin. Chillt euer Leben. Und yes. drückt mir die Daumen am äh, Whatever. 2.7. Bis dann.